Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge haben wir die Kanalisation betreten, weil Kollege, wie auch immer der heißt hier, uns helfen wir die Wand zu erklimmen, damit wir hier zum Shinraub quartier kommen. Und ja, passt uns ehrlich gesagt gerade richtig gut, weil wir sind noch hier die jeden versteckt von Don Corneo, die wir noch für eine andere quest brauchen. Und ja. Gut, wir machen jetzt mal weiter. Ja, jetzt sag uns, wie wir raufkommen. Er ist drin. Pff. Soll das heißen, wir sollen kommen? Da wäre irgendwie voll witzig, wenn er sagen würde, Tut klettert. Aber ich brauche euch noch ein bisschen. Wie kommen wir durch, <lacht> klettert. Was? Bist du denn? Was? Los. Natürlich hatte er den Schlüssel. Wie er hat gesagt, er hat den Schlüssel. Ja, aber hier sind mal Erfahrungspunkte. Oh, die Mann, schnell putt. ist noch eine Truhe. Los Holt euch den schüssel aber hier ist der Truhe. <lacht> Was? von jeder Kleinigkeit einfach abgelenkt werden. statt euch, aber oh, hier sind Gegner. <lacht> oh Gott, konter, konter. Oh. <lacht> Ich bin am Konter, am <lacht> Kommt da einfach an mir vorbei. <lacht> Au. D -d -d -d -d. So, nicht. ein bisschen mehr hier oh Gott, die Story konzentrieren. Mir ist aufgefallen, ich habe ein bisschen viel. Oh nee. Aber wie ist ein Klaue die ganze Zeit immer so schnell weg? Oh Gott, oh Gott, ich bin leicht tot. Oh Gott, ich bin leicht tot. Ähm, Na, no, ich habe schon Tage. Oh, das hat eine Menge geheilt. So kann, kennt man mein ganzes HP ja, voll geil. Ja, Stufe 30. Und tiefer auch. So, was ich sagen wollte ist, ich habe ein bisschen so, weiß nicht, so ein bisschen... War so random Zeug irgendwie geredet, anstatt mich hier so... okay. Es ist nicht so viel Story-Sachen passiert, aber... Würde mich allgemein irgendwie so mal interessieren, ja, okay. Ist hier, wenn ich einfach nur so auch oh, wir müssen gehalten werden, so ein bisschen so random Zeug einfach so rede, was irgendwie nichts hiermit zu tun hat, oder ob das ob ich mich mehr hier drauf konzentrieren soll. Was hier passiert, das ist immer noch nicht voll gehalten. weil ist so ein bisschen unterschiedlich, ne? je nach YouTuber, glaube ich. Ich glaube, die Game grums die die leben ja irgendwie davon die einfach nur über irgend so ein random zeug hier reden anstatt sich auf das spiel zu konzentrieren ja und die spielen irgendwie so ein sonic spiel auf einmal reden sie irgendwie weil ich so über idees von der sitcom und so und weil nicht tun so voll gesidetracked über irgendwas anderes reden also ob das hier ja irgendwie gut werden diesen kanal obwohl ich glaube das machen wir mehr oder weniger hier mit dem Vegas und oh du bist neu ah, du bist Viech, okay ich glaube, das ist irgendwie genauso, was ich und der Weges machen hier mit... Ähm ich habe nicht Analyse. Ich habe nicht Analyse. Gibt es jetzt nicht. Ich glaube, tiefer Analyse, ne? Irgendjemand muss Analyse haben. Ich glaube, mehr oder weniger. Ja, perfekt. Das ist eigentlich das, was ich und der Weges immer machen in unseren Projekten. Über irgendeinen Müll reden und oh, bist du denn jetzt schon wieder fast tot und nur hin und wieder auf die Story konzentrieren? Ja, ich glaube, das perfekte Beispiel wäre die Elder Scrolls ne? und ja, nee, du warst nicht ab, wie aber deswegen gucke ich zum Beispiel auch die Game Grumps. Ich tue mich nicht wirklich hundertprozentig irgendwie auf das und konzentrieren wir die Zocken oder so, sondern ich habe die meistens nur so im Hintergrund irgendwie so an und höre wie die über irgendeinen Blödsinn da reden, weil er halt witziger ist. Und ja, gab auch oder oh, bist du ja Es gab auch mal eine lange Zeit, noch eine Zeit, wo ich halt angefangen habe mit Let's fällen wo ich halt noch nicht wusste, ja, wie ich zum Beispiel da hinten habe ich mit Teria gesehen wie ich so weiß nicht so stille momente irgendwie so füllen kann ne? das ist so ein typischer anfängerfehler glaube ich so und oh eigentlich die viecher nicht einschläfern können Weil wenn du anfangs mit hier so let's play so kommen dann das schlimmste was passieren kann ist du weißt nicht was du sagen sollst ne? aber und ich bin jetzt natürlich nicht mein gott wie viel schaden ich bekomme ich Bin jetzt natürlich nicht das absolute Musterbeispiel mit meinen 300 Abonnenten, die ich nach sechs Jahren irgendwie so bekommen habe. ganz kannst du mal aufhören? So, Okay, oh, ich habe keine. So kann ich jetzt weitermachen. Danke. Okay. Worauf hinaus wollte. So. Gut, ich war jetzt so gerade richtig im Thema drin. Da will ich ja doch zu Ende bringen. Okay, okay. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn du irgendwie anfängst, hier so It's Plays zu machen oder Commentary oder was weiß ich, irgendwas. Und du weißt nicht, über was du reden sollst. Und damit hatte ich auch Probleme am Anfang halt. Ne? Ich habe weil nicht. Irgendjemand hat mal irgendwie so ein Review zu meinem Kanal abgelassen hier, an dem Forum, wo ich drin bin ich mal so gefragt kannst du mir das mal analysieren da hat er irgendwie weil nicht so ein part angeguckt wo ich natürlich nicht viel geredet habe da war glaube ich fallout und da war ich irgendwie so zwei drei minuten nicht am reden was mir irgendwie stelle ich mir eigentlich gar nicht so wahrscheinlich vor aber ich rede eigentlich schon immer aber ich bin natürlich halt die gegend gerannt und was diese Person gestört hat, ist, dass ich da irgendwie fünf Minuten nur am Laufen bin, weil es halt Fallout und keine Ahnung für so, so was gehört für mich in Fallout irgendwie dazu, dass du irgendwie durch so eine tote Landschaft irgendwie läufst und da halt nichts passiert. Das ist irgendwie typisch. Aber als Zuschauer ist das vollkommen uninteressant natürlich. Aber ja, ob ich hinaus will ist nicht zu wissen, worüber man redet. Das ist irgendwie bonk. Das ist irgendwie hat Schlimmste, was passieren kann, wenn du irgendwie so irgendwie was äh, kommentierst oder so. Ich finde jetzt eigentlich nicht, dass ich jetzt noch das dieses Problem habe. Ich weiß nicht. Ich tue jetzt hier nicht. Ah, ist mal Frosch. Ich versuche jetzt hier nicht irgendwie nach einem Thema oder so zu fischen oder so. Ich rede einfach nur hat mir gerade den Sinn kommen, das spreche einfach aus, weil warum nicht? Und ja, oh Gott. aber ich nehme an, viele Leute haben damit noch ein Problem, wenn sie anfangen. was ich auch hatte. Und ja, keine Ahnung. Ich will jetzt ja nicht irgendwie so Tipps irgendwie so rausposaunen, weil ich halt, wie gesagt, ich bin jetzt nicht das Musterbeispiel eines guten YouTubers. Aber hey, lasst mich. Ich muss auch mal hin und wieder ein paar Weisheiten loswerden. Ne? Vielleicht interessiert es ja die zwei, drei Leute, die sich meine Projekte Okay, ich glaube, mein Tipp wäre einfach labert einfach. Irgendein Mist, vielleicht labert ihr uninteressantes Zeug oder so. Aber vielleicht gibt es ja irgendwie Leute, die das noch interessiert, auch wenn ihr tot langweilig seid. Und ja, hey, dass die Box ab. Und ja, ich weiß, ich bin auch nicht die der Person. Ja, ja, ich habe 300 Abonnenten. Was du nicht sagst. What, du bist kein erfolgreicher Let's ja, Ist hier kein Mist? So. Da. Ah, ich habe keine Dingens. da genug Schaden machen. Nö. Aber ja. Äh. Aber ich finde das hat, hat, mich, hat mich aber auch ein bisschen stört ist wenn so youtuber irgendwie weiß nicht jede sekunde irgendwie rausschneiden wo sie mal nichts sagen ne? da müsste ihr mal irgendwie beobachten bei einigen leuten nennt man ja jump cuts ne? das heißt die schneiden halt die springen halt zum moment wo sie dann wieder reden ne? und manchmal ist es so offensichtlich dass die wirklich nur irgendwie so eine sekunde irgendwie rausschneiden also ich war gerade auf der straße und dann war ich da und dann, Du merkst, das es wie wenn du in den Nachrichten irgendwie guckst und irgendwie jemand wird gerade interviewt und diese Person ist ganz eindeutig noch nicht fertig mit reden und auf einmal wird einfach so weggeschnitten. So ja, das, mehr wurde gesagt, aber interessiert es hier niemanden. Das ist ja völlig bescheuert. Ey. Diese Person war noch ganz eindeutig hier voll im Satz und wollte noch irgendwie was anderes sagen. Auf einmal, weil nicht hört man Moderator oder so, das ist gerade passiert. Hm. Ja, YouTuber machen das auch und ich finde das voll dämlich, ey. Du bist eine Sekunde nicht am Reden und das muss rausgeschnitten werden. Als ob irgendwie Zuschauer so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben. Na, toll, Barry, du hast ihn jetzt verscheucht. was hast ihn in diese Gegnermenge da reingeluckt. So, ich hätte jetzt diesen Part, wo ich die Leiter runtergeklettert wäre, hätte ich jetzt rausschneiden müssen, weil ich da jetzt nicht geredet habe, ne? Und ich weiß, ich übertreibe ein bisschen, aber es gibt wortwörtlich Leute, die... die reden. Äh, und du kannst wortwörtlich sehen. Es ist wahrscheinlich nur eine Sekunde irgendwie so verstrichen. Und... Oh. Die Person hat diese eine Sekunde rausgeschnitten. Mal sehen, diese eine Sekunde vielleicht... Keine Ahnung, Luft geholt hat oder was weiß ich. Das ist sehr häufig hier bei so Leuten, die einfach nur, die einfach nur reden und jetzt nicht irgendwie weil nicht irgendwas aufnehmen oder was weiß ich was da noch gibt. Aber ich gucke solche mh, Leute an sich sowieso nicht oft, also die mich persönlich irgendwie anreden oder mich mit irgendein Thema zu fasseln. Ich weiß gar nicht, wie man so was nennt, ey manchmal stolper ich aber genres von denen ich noch nicht mal wusste dass die überhaupt gibt Kenne ihr zum beispiel mag das ist das ist äh, du nimmst dich mehr oder weniger selber auf wie du irgendwas ist und weiß ich nicht das ist irgendwie so ein irgendwie so boah, so eine person die äh, ist irgendwie weil ich das schlimmste beispiel von diesem genre weil die irgendwie weiß nicht vor laufender kamera irgendwie lebende tiere irgendwie ist und zubereitet kocht und was weiß ich, ich glaube da gab es mal irgendwie ich weiß gar nicht wieso ich überhaupt auf dieses thema gekommen bin aber äh, ich war wieder auf dieser weiß nicht dieser merkwürdigen seite des Internets, wo wir hin und wieder uns mal wieder hin verirren ne? wir sind doch schon mal alle da gewesen und was soll ich mal oder so einsetzen? Ne, jedenfalls, irgendjemand hat über die geredet und da hat er irgendwie so Ausschnitte gezeigt, wie die irgendwie so einen lebenden Tintenfisch auf dem Tisch hat und den weiß ich nicht irgendwie vorlauf nach Kamera umbringt, irgendwie den seine Beine irgendwie hier so in so eine Fritteuse reinpackt. Titakel, meine ich nicht, Beine und in auf. Laufender Kamera irgendwie am Rösten ist und der wahrscheinlich voll Schmerzen hat und also was und Personen, die irgendwie darüber kommentiert hat, hat sich irgendwie voll aufgeregt, weil sie äh, dass wenn ihr irgendwie Fluchs oder so, dass ihr irgendwie direkt gesperrt wird, aber wie irgendwie ein lebendes Tier vor Kamera gerade umgebracht wird, anscheinend okay ist, weil ihre Videos sind immer noch am Laufen oder so. Ich mich jetzt nicht wie die heißt, okay. weil die... ich aus wie eine koreanerin oder japanerin glaube ich keine ahnung wie die ist und ja es gibt halt sehr merkwürdige sachen auf youtube manchmal weiß jetzt nicht mehr wie ich auf das thema aufgekommen bin ich habe mich schon wieder so sidetracked ein bisschen und ich bleibt gefällt ja das ist so merkwürdig wenn die Charaktere so weit weg sind, da hört sich immer so an, als hätten die irgendwie ein Helm auf. Schutzstiefel, die haben wir, glaube ich. Äh, Schutzstiefel, Schutzstiefel, da ja, hatten wir schon gemacht. Okay, gemacht, Schutz, äh. oh, Guck mal hier. Hier sind die Kronjuwelen oder auch nicht okay ich nehme an ich muss irgendwie wasser ablassen Dann nehme ich jetzt mal an obwohl irgendwie siehst du da nicht ja einen moment ich sehe aber jetzt nicht irgendwie so ein kartenbereich hier unten außerdem der tut sich auch wenn ich jetzt das wasser senke so ich halte es auf über so komplett andere sachen zu reden als das spiel aber ich habe irgendwie das gefühl die meisten interessiert das auch gar nicht aber wenn es euch interessiert dann sagt es mir weil ich würde gern wissen das wird so unglaublich schlimm ist wenn ich jetzt über vollkommen anderes zeugs rede was nichts mit dem spiel zu tun hat aber ich muss ja wissen was meine zuschauer interessiert ne? auch wenn das nur ein paar sind da so, bist du halt jetzt du bist der ne? ja okay dann muss ich tiefer erstmal ran Okay, so anal, wüte, so mal wo, so den, so, und jetzt schießt dein, dein ab, ich werde, dick, dick, dick, dick, dick, dick. ich kann mit alles schießen, einfach nicht so gut, ey. Es war auch noch tiefer Irgendeinen satz Satz von Cloud, ich kämpfe immer. Äh, sind also ein paar gegner aufgetaucht cloud sagt ich kämpfe immer. welt sagt ich kann mit allen schießen. keine ahnung tiefer ich hau dir eine runter was weiß ich nee, warte mal ah, schade tp mit dieser dieses feindes können ja fähigkeit geistes so ich dachte für einen moment damit kann ich auch mp heilen aber schade naja ich erinnere mich diese viecher die einfach nicht bin bereit. Das wollte ich nicht? gerade kontern. Du Stück, gerade bei Ares irgendwie so ein ah, verdammt, Bei er irgendwie so was, so ein Running Gag irgendwie so einzufangen. Aber irgendwie macht die nicht wirklich irgendwie was nebenwürdiges. sage ich jetzt mal, so Bogen gekontert. Ja, irgendwie macht ist nicht. Die ist die einzige normale hier. Habe ich so das Gefühl. Oh mein Gott, ey, warum kriege ich eigentlich nur die ganze Zeit auf die Fresse? Mein Cloud, der weiß ich, der ist zu edgy irgendwie, um irgendwie ernst genommen zu werden. Bird lässt sowieso die ganze Zeit immer geile Sachen ab. tiefer jetzt auch nicht so unglaublich, aber ich finde jetzt irgendwie, da ist nicht so eine material für er irgendwie ich bin bereit. so du komm her. komm her komm her nein nicht du oh. äh, äh. werde mal geschockt danke und zack. mein monster brutal ermordet weil Gib es uns was geklaut hat Schmuck. Gib das hätten wir eigentlich fahren können Schicker mit dem so Schlüssel. erst wenn du uns sagst wie wir da hochkommen sorry das gehört nicht wirklich dir oder Schwester, Mutter. Familie habe ich nicht. Unser Traum ist vorbei, Leslie. Die Blume steht für. Du musst mich vergessen. Für immer. ein halbes Jahr her. Kurz darauf wurde sie Corneos Braut oh, Ja und verschwand aus meinem Leben. Den Anhänger gab sie mir zurück. Abgebrüht, oder? Dabei war das Teil verdammt teuer. Was willst du hier unten überhaupt? Ich will Rache. Ich warte schon zu lange. Bald so, jetzt sprichst du meine Sprache. Kein Schlussstrich-Ziel werde ich nie loslassen können. Wenn es dir hilft, solange wir nach oben kommen, ist's egal. Keine Sorge, ich stehe zu meinem Wort. Du gefällst mir. <lacht> ich wusste es da haben sich zwei gefunden kommt hier lang eine abkürzung so jetzt muss ich aber irgendwie noch wissen wie man hier den Wasserspiegel spiegel senkt Weil sonst komme ich an diese jubel nicht dran und ich würde schon gerne reingehen, also ja nein ich wollte eigentlich nicht darüber ich jetzt erstmal ja weitermachen so in der hoffnung dass wir vielleicht noch was finden Warte mal erstmal bis ich die Tür aufmache, Kollege. So oh Gott, wir sind beide im Eimer. Also alle drei meine ich. Nein, Corneo gehört mir. Wie? Bitte. Verstanden. Ja, Warte. Masspiegel. Aha. Sehr gut. Genau wie ich es geplant hatte. Gut, dann gehen wir noch mal zurück und kassieren uns die Kronivieren ein. Äh, ach, wir hatten die Tür schon wieder zugemacht. Alles klar, gut. Ähm, oh, hier hat sich gar nichts geändert. Nur in diesen einen Ort oder was? Okay, ich wollte schon sagen, weil karten layout sah jetzt nicht so aus, als könnte ich darunter gehen. So, hey, guck mal, hier, schau. Ähm, Hi, nämlich an boss ja sagen prinz eine Prinzenrolle. ja ich wusste es kommt direkt einer gesprache und jetzt schon frosch wie wir sind tiefer eigentlich nie davon getroffen ich will erstmal euch klein hier erledigen. So, ich hoffe er läuft auch irgendwann ab ne? also sonst kriegen wir hier probleme oh Gott, die sind gleich alle tot ja gut nein nein nein nein oh, ich habe zu so spät gesehen oh, ich glaube du hast mich gerade festgehalten und davor gerettet nein alter geh nicht da rein der will dich in Ah, oh oh, das ist nicht gut ich habe keine tp atb meine ich äh, äh, nicht gut die weißkampf vom fähig super Alter, ich hätte immer so schnell wie alles dem bach untergehen kann ey. Au. du na! ich muss mir einfach durchkämpfen in der schneller Fregat als ich. So wie dazu. Sind aber ich habe die auch gar nicht hochgehalten. Oh, aber ja du. Mechanismen des Magieverbrauchs. Okay. Ah, mein Gott. Äh, oh Gott. mich oder oder nicht? Doch. Keine Ahnung. Ich halte einfach. Sprung auf mich. Nee. Oh. Was mich am meisten stört bisher, ne? Okay, geht alle weg von dem. Ich habe halt mich mal. MP mäßig. Oh, was! Ich dachte, wenn ich weit entfernt von dir gehe, dass du mich da nicht triffst. So, das ist das, was mich am meisten stört. Ich greife den an, aber... Das macht den nix. Ach ja, Schakra. 1.200 ein Ton das müsste jetzt weniger Ich nee? hatte noch. Ich hasse es, wenn ich Zeugs angreife und... Da tut einfach so, als wäre nichts. nervig mich so am allermeisten an einigen Spielen. Das lässt mich so schwach irgendwie fühlen, irgendwie. ich greife an. Der macht einfach weiter mit seinen ganzen Tag, ey. Oh, mein Limit. Oh, dann sehen wir mal, der vielen schlag boom, boom. boom. Zack. Alter. Woof. Der angriff war noch nicht mal zu ende und der war schon tot cool Froschring. Okay, das war cool jetzt war zur elf nicht gesehen was da gerade passiert ist mit dem angriff mit dem limit aber was soll's so irgendwie musste jetzt hier wieder so ein diadem sein das mag wählen wohl beendet und was machen wir damit könnte ziemlich lange dauern bis wir einen käufer finden wir sollten sie mal geben. Die kümmert sich um den Wiederaufbau der Slums von 7. Ja, mein Questziel sagt euch oh, sollte da hingehen oder so. Also. So oder so, müssen wir da hin. Oh, ich frag mich echt wie oder noch was? Nee. Ich frage mich echt, wie Froschring gucken wir uns mal im Froschring an, wo ich mir schon denken kann, mit der macht. Beschützt dich vor Frosch, beschützt dich vor Froschen. <lacht> ja, naja, ah haben wir sogar schon. Dann gehen wir noch mal kurz zurück und dann kann man den Part, glaube ich, benden. Ne? Weil ich mich frage, ist wie wie viele Parts es noch von Final Fantasy 7 Remake geben wird. Und ich bin total gespannt, wie die aussehen werden. Also die werden natürlich awesome aussehen. Ich mal gucke ich das Spiel an. Aber wir tun ja dann ein bisschen mehr so von der Welt sehen. Darauf freue ich mich. Also ich weiß nicht, das Szenario hier ist ein bisschen eintönig so Stadt, dreckige Stadt, Slums und hier ein paar, weiß nicht, wenn der zweite teil rauskommt dann sind wir ja draußen in der welt und da kommen einige ganz schön irre momente darauf bin ich schon echt gespannt ich bin auch gespannt wie wir umsetzen werden weil einige sachen stehe ich mir sehr schwer vor ich meine direkt nachdem man mieter verlässt passieren schon einige sehr komische sachen ich sage noch Solum, so Olum riesen Riesenschlange. spoiler wollen die dat mit schön machen egal ja. ich sehe gerade, wir haben noch ein zwei minuten also machen wir ruhig weiter warte mal was meistert das hier habe ich den sagen prinz eigentlich gerade analysiert ich glaube ich habe den gar nicht analysiert oder mir jetzt gar nicht sicher ich habe den echt nicht analysiert das darf jetzt nicht wahr sein Ach, egal. Na, wo sind wir hier jetzt war nicht schon doch waren war äh, ich habe mich jetzt verirrt überraschung überraschung aber ich nehme an wir treffen den noch irgendwann jetzt ist fast jeder gegner irgendwie schon mal irgendwann noch mal aufgetaucht Ne, das ist wahrscheinlich irgendwann ein ganz normaler gegner oder so da vielleicht auch der im kolosseum noch mal auf ich weiß es nicht irgendwas um so den dreh würde ich mal raten oh. das war jetzt nicht schlecht so wird immer okay, weiter gehen so weiter ich folge ihnen das hat noch mal hier welches was hat noch mal diese eine Typ äh, will sich keinen Namen nennen. In unserer Ausbildung was hat er immer gesagt: ja, Hier äh, folgen sie mir. Ich gehe vor oder so. Weiß wen ich meine Hier wenn unsere Ausbildung der immer hier unserem Computer ging. Ließ ich hab den Namen jetzt vergessen und ich will jetzt auch nicht. Hat den jetzt hier erwähnt oder so, so. Aber er hat irgendwie so was immer gesagt: Ne, ich gehe vor oder folgen sie mir. Ich weiß das, das gar nicht mehr. Erinnere mich mal kommen. bitte daran, wenn du noch weißt. Wenn du überhaupt weißt, über was ich rede. So. So, wollte er jetzt, dass wir warten. Ja. Wir sagen, ich pause hier mal und... Ähm, wir haben jetzt schon wieder einen Zauber, ne? Ja, warte mal, wir haben einen Zauber gerade. Gemeistert, ne? Das heißt... Barriere. Barriere zählt aber nicht. Da ist auch kein Angriffszauber. Ja, mal das hier wir haben zwei leute die, die barriere ausgerüstet haben das ist ein bisschen doof ähm, keine ahnung toxin Nein, keine ahnung. So, was habt ihr noch alles lass mal hier kurz drüber schauen äh, du musst auch heilen aber ich habe glaube ich keine ersatzheilungen mehr mehr als vier heilungen zu haben ist ja schwachsinnig weil ich habe vier charaktere Barrett wird jetzt nicht hier sehr magisch, sehr gut werden. Also das hier hat nur so viel. Hat niemand irgendwie FP Boost? Doch du. Wenn ich da vielleicht mal rein reinmachen, weil das irgendwie ewig und Jahrzehnte dauert hier Widerstand gegen Widerbleben. So machen wir mal so. Wie macht man das so? Tausch mal die mal aus. Wir stand gegen Zeit. Warum nicht? Und du tust hier wieder Blem rein, weil das noch eine Ewigkeit dauern wird und ich hätte gern Erzengel. jetzt müsste wenn man nach Final Fantasy logik geht, die AP komplett auffüllen und das hätte ich gerne. Das ist ein bisschen sehr wichtig. Gut. Sie hat noch 52 WP. Was? ich so viel ich habe die doch alle wieder verteilt oder fehlen noch so viele egal mache ich auf screen interessiert euch wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr gut in dem sinne sage ich dankeschön fürs zuschauen ich hoffe euch hat gut gefallen wenn ihr einzelne lasst bitte ein lager like, kommentar es würde mich sehr freuen und dann sehe ich euch in der nächsten folge wieder tschüss